Wir gehen hier vom Einfachen zum Schweren, das bedeutet, wir fangen mit einfachen erlebnispädagogischen Spielen an, um Grundmuster zu erkennen, aber werden immer näher an den Job kommen und werden immer mehr an, an wirkliche Realitäten der Berufswelt äh, herangehen, aber erst wird das Einfache gelöst, dann kann ich mich an ein komplexes wagen. Aber Hand, noch nicht ablegen, noch nicht ablegen. Hand dran lassen. Und auf drei alle auslassen. Eins, zwei, drei. Und hey, Boom! Jawohl! Stark! im Sehr gut gemacht, genau! Hallo, ihr Hat immer besser gepasst. Besser als Team zusammengearbeitet auch. Und ja, es gab immer einen, der quasi sehr gesagt hat, was jeder macht.